Ist das ein Beziehungscoach, Diplompsychologe und so weiter und so fort? 1. Februar heute, als ich das aufnehme. Ähm, heute haben wir eine echt, kommen wirklich interessante Mails die nächsten Tage. Just saying. Ähm, ja, warum toxische Beziehungen nicht funktionieren, auch wenn man denkt, dass sie funktionieren. Ne? Viele denken ja vielleicht immer, Alter, der. Heimschemeier hat doch keine Ahnung. Ich habe hier, ich kriege das ziemlich von einer toxischen Beziehung, habe ich ja früher auch mal gedacht. Ähm, und ja, es fällt einem einfach immer wieder auf die Füße. Und heute haben wir eine sehr interessante Wendung, an die man, glaube ich, häufig nicht denkt. So, ähm, Ja, Selbstbehoffnungs-Challenge Advanced geht heute los. Sehr cooles Programm. Der neue Trauerkurs aus der Mentalheld-Reihe geht heute los und die Wohlfühl-Challenge und auch die paar ausbildung da sage ich die Tage aber mal was zu, ist ähm, startet jetzt bald. Und äh, genau, wenn du noch auf einer Lesung sehen willst, da gibt es noch Tickets für Karlsruhe und Wien. Genau. Ähm, ja, und noch kurzer Hinweis, ich fördere ja gern so dezentrale Bezahlsysteme, wenn du meine Kurse mal anders zahlen ist ja gerade auch wieder so ein bisschen mehr im Trend, äh, kannst du das auch so mit Kryptowährungen zahlen und dann packe ich immer noch äh, so eine energiebooster mit oben drauf. Genau, also lieber Christian, ich habe schon einige deiner Kurse gemacht und komme gerade irgendwie nicht weiter. Ich habe seit äh, acht Jahren eine, sagen wir mal, zu Beginn toxische Beziehung, die sich aber mittlerweile in eine relativ normale Beziehung hat. Was wir immer denken, was gar nicht geht eigentlich. Ne? Aber schauen wir mal. Du sagst immer, das funktioniert nicht. Mhm. Tut es auch nicht, sonst würde ich dir wahrscheinlich nicht schreiben. Ich versuche mich kurz zu fassen und nur auf die verschiedenen Mechanismen einzugehen... und um nicht zu so viele Details zu nennen. Acht Jahre... ...ja, vielleicht Toxileid, aber irgendwie schwierige, toxische, mindestens überaktivierte Beziehung wahrscheinlich... Ähm, Wieso kriegt man das nicht hin? Schauen wir mal. Als es begann vor acht Jahren über ein Datingportal, nach zwei Ehen und einer kurzen Affäre, wollte ich eigentlich nur so etwas wie eine Freundschaft plus Beziehung. Mein Partner ebenso so. So lieb es dann erstmal, bis ich mich verliebte und liebessüchtig verhielt. Äh, dass das, der Bettsport grandios war, muss ich wohl nicht erwähnen. Das sind halt diese, diese Zutaten. Ne? Ich, kann das, also ich kann das auch so nachgefühlen. Man denkt, mein Gott, ich will jetzt keine Beziehung. Aber du hast trotzdem diese... Möglichkeit, da oben im Kopf liebessüchtig zu werden. Äh, du gehst in so eine, deswegen sage ich auch immer, wenn man weiß, man ist da anfällig, so unklare Beziehungssituationen möglichst zu vermeiden, Ist sei denn, man ist so ganz sicher, was man da macht. Und Aber ja, man denkt so: Mein Gott, ein bisschen Spaß haben, kein Commitment, was soll schon passieren? Äh, ja, und dann, äh, sage ich ja, immer, dann einer verliebt sich und dann geht der Scheiß los. Ne? Ähm, das ist auch immer das Problem mit, mit äh, Sexualität, ne? dass es also, so schön der Bereich auch ist. Also er kann uns einfach so runterreißen auch, weil da oben halt diese ganzen Suchtzentren mit verknüpft sind und ach, echt schwierig. Ähm, für so eine eingebaute Sucht eigentlich. Äh, wollte immer noch äh, äh, keine Beziehung, wahnsinnig viel Nähe und Leidenschaft, wenn wir zusammen waren, dann wieder Abstand. Wir haben uns aber regelmäßig ein bis die Woche gesehen. Mir war das zu wenig, ich litt. Er ließ sich dann noch irgendwann drauf ein und nach circa zwei Jahren wurde ich dann doch in die Familie integriert. Das ist ja, was sich ähm, so viele äh, Menschen wünschen, irgendwie, dass es sich doch noch dreht und man kriegt doch nur so das Commitment. Jetzt passt mal auf. Was jetzt passiert, das ist so, <lacht> das ist einfach so typisch, was man einmal verstanden hat, diese ganzen Dynamiken. Ähm, so geht das jetzt und vor allem hier, hier, hier halben Jahr zog er zu mir, so zieht es auch noch zu dir, was er vorher kategorisch abgelehnt hatte. Ja, das ist, was ich immer wieder sage, selbst wenn, aber ich habe es eigentlich lange nicht mehr gesagt, deswegen ist es wirklich super, dass diese Müll immer wieder kommt, selbst wenn der Partner all das macht, was du so vielleicht mit deinen knallharten Standards erreichen wolltest und die Beziehung war nicht gesund war, ist sie immer noch nicht gesund. Auch wenn er bei dir einzieht plötzlich. Ne? Man gibt manchmal zu viel drauf, auf diese ganzen Sachen. Aber ich lese mal weiter. So, zu dem Zeitpunkt hatte ich das nicht mehr gebraucht. Das ist immer so. Man kriegt oft das im Leben, wenn man es nicht mehr unbedingt haben will. Das ist wirklich verrückt, ne? Äh, mein jüngstes Kind äh, wohnt auch noch hier. Sie verstehen sich gut. Nun ist aber irgendwie die Toxik raus. <lacht> das ist so. Wenn wir das einmal geschnallt hat, das ist so typisch. Du, es äh, ist wirklich so. Ja. Das ist so, als wenn du sagen würdest, äh, zum Universum, Liebesuniversum, bitte gib mir, lass das aufhören mit diesen toxischen Beziehungen. Und dann, okay, hier, Toxik ist raus. Und dann ist es nicht so, ah geil, sondern, äh. <lacht> Das ist einfach so krass, das ist so krass, irgendwie. Das ist ja manchmal, wenn sich Leute auch, wenn andere Leute im Gefängnis verlieben und, ah, und wir können nicht zusammen sein. Und, ah. und dann kommen sie raus und dann, hier bin ich, jetzt kannst du mich haben und dann, ja, geht die Toxik raus, ne? Das ist genauso. Wenn ihr noch mal mehr Beispiele kennt, schreibt es gerne in die Kommentare. Es ist einfach crazy. Es ist einfach crazy. Weil das Dopamin float dann eben nicht mehr so schön, wenn du ähm, haben kannst was du willst. was Dopamin fließt ja nur, also ab, ab, abgesehen von jetzt äh, früher Verliebtheitsphase und so, äh, fließt das Dopamin ja nur, wenn du nicht bekommst, was du haben willst. Das ist, und dann aber diese kurzen Momente, es kriegst und dann wieder nicht, dann fließt das Dopamin. so. Ne? Aber ich äh, weise auch noch mal hin auf meinen Glückskurs, da reden wir ja auch über positiven dopamin flow da gibt es eine ganze Menge Tricks, wo es gar nicht so viele gibt. Ähm, könnt ihr gerne mal reingucken. Sehr geiler Kurs. So, zu dem äh, Zeitpunkt hätte ich das nicht mehr gebraucht. Ja, nun ist mal irgendwie die Toxik raus und ich kreiere Dramen von Eifersucht und Verlustangst. Ist doch abgefahren, ne? <lacht> so abgefahren, ne? Kann, kann das der unbewusste Ersatz für die Dopamindusche sein? Ja! Genau, so ticken wir, so tickt der Mensch. Ja, es ist irgendwie deprimierend, das auch zu sehen, aber ich, ich habe es nicht gemacht, gebt mir nicht die Schuld, ich habe uns nicht gebaut und äh, es ist, das ist so die große Kunst im Leben, sich, sich so von, ähm, ja, Liebessucht und anderen Süchten fernzuhalten und es trotzdem das Leben so einzurichten, dass es nicht zu langweilig wird. Das ist das ist wirklich, das ist echt eine Meisterschaft, finde ich so. Ne? Äh, gleichzeitig bin ich aber auch genervt von ihm. Ja, <lacht> nervt dich ja auch. Es war vorher nur alles unter der Dopamindusche verdeckt, ne? Wird dich schon immer genervt haben, nehme ich mal an. Äh, in meinen Eden war ich teilweise am Anfang pluspolig, dann eher minus und diejenigen, die am Ende getrennt haben. Wahrscheinlich bin ich auch passiv bindungsängstlich. Was sagst du dazu? Über eine Videoantwort würde ich mich sehr freuen. Verlustangstkurs ist gebucht. Der ist ja gerade noch zum Frühbucherpreis. Herzliche Grüße, Anna Tevkula. Ähm, ja, also du hast. Wie sehr, weiß ich jetzt nicht, weil was ist ja wirklich auch. Find, ich schätze das auch immer, wenn ich euch kurz halte. Du hast dich ja sehr kurz gehalten, aber scheinbar hast du ja, wie so viele, schwankst du zwischen Plus und Minus und findest die Mitte nicht und ähm, ja, das ist eigentlich genau das, was passiert, selbst wenn du das alles kriegst, also wenn das jetzt stimmt, dass die eure Beziehung zumindest toxi, light war äh, und du kriegst das alles, was du immer gewünscht hast, äh, es stimmt die Dynamik nicht mehr, es stimmt die Dynamik nicht mehr und es passt einfach nichts mehr zusammen, irgendwie, ne? es passt nichts mehr, äh, es ist nicht mehr so, wie ihr zusammengekommen seid man äh, und ihr müsst eigentlich euren Beziehungsvertrag komplett neu schreiben sozusagen. Aber die Beziehung liefert eben nicht mehr das, wozu du sie eingegangen bist. Man denkt ja immer so, ach, wenn er sich endlich committet, wenn er sich endlich committet und dann passiert es und es ist nicht so, wie du gedacht hast, weil die Dopamindusche fällt weg und das war aber der Grund, warum du in dieser Beziehung geblieben bist, der unbewusste Grund. Ne? Und jetzt kreierst du das Drama, um das aufrecht und das verzweifelt aufrechtzuerhalten. Ist Es ist Ihr könnt machen mit eurem Leben, was ihr wollt und ich habe gar keine Kritik hier, es ist einfach nur so, jeder muss sich selber überlegen und du auch, will ich das, will ich so leben? Und das ist eine ganz ernst gemeinte Frage, wenn du sagst, hey, ich will äh, Dopaminduschen haben, dann musst du dir, ich sage es jetzt mal ganz brutal, ganz hart, musst du dir weiter nicht verfügbare Männer suchen. Ist jetzt mal paradoxe Intervention hier, ne? den äh, ab und sucht dir wieder jemanden, den du nicht haben kannst. Dann hast du wieder deine Dopamindusche, ne? Und Erfahrungswert ist nur, dass man die Nachteile, das ist halt immer wieder die Erfahrung, dass die Nachteile von diesen Dopaminduschen sind halt über die Dauer viel höher als die Vorteile. So, das ist, weil du kannst nicht vernünftig arbeiten, du kannst, weiß ich nicht, du hast einfach keine Ruhe an der Beziehungsfront und äh, ja, also ich denke, es wird wahrscheinlich weiter auseinanderfallen. Es kann sein, dass er dann wieder in den Zustand geht, wie er vorher war, aber noch schlechter so. Ähm, ich würde mir schon überlegen, ob das wirklich auf dieses Spiel zu setzen, äh, auf dieses ganze Plus-Minus-Spiel auch zu setzen, dass das ist, was du wirklich willst oder ob du nicht weiter äh, vielleicht auch mit meinen Kernkursen und liebeschips und so äh, weiter guckst, äh, ja, wie kann ich mein Bindungssystem irgendwie so ein bisschen stabilisieren und was kommt da mal raus und äh, wie kann ich äh, gesunde Süchte, nenne ich das ja immer so, in mein Leben integrieren, das ist auch Thema in Modul 2, also gesunde Süchte heißt so, okay, wenn ich hier offensichtlich ein bisschen mein Gehirn so ein bisschen Dopi-Dopi braucht, ein bisschen dopi dopi duschi ne, wie kann ich das auf eine gesündere Art einführen? Was äh, kann ich da machen? Äh, weil wir müssen irgendwie mit unserer Hardware äh, einen guten Umgang finden. Ne? Wir haben sie normal und man muss das Gehirn-Game irgendwie spielen. <lacht> Crazy shit. Was denkt ihr dazu? Macht die fucking Kurse, guckt nur die Videos und wir sehen uns bald wieder. Ciao ihr Lieben.